Thank you So, also bei minus 200 millivolt hat es gestartet. Ich habe den Plus innen ran und den Minus außen ans Schwarze. habe dann eine 30-prozentige Kochsalzlösung rein. Ja, und jetzt pendelt es dann so Richtung 0. Mal gucken, wann es da angekommen ist. So, jetzt kommen wir aber erstmal zu dem, was ich testen sollte. Ja, ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum es jetzt hier so dunkel ist. Also relativ, ne? Weil, hm, das soll so ein Solarzelleneffekt angeblich sein. Also da wird erwartet. Schauen wir mal, ob es so ist. So, hier eine kleine LED. So, und ich leuchte. Aha. Ich nehme die Leuchte weg. Jetzt wieder zurück. Erleuchten. Eindeutig. Ha, funktioniert. Funktioniert. Gut, dann warte ich jetzt mal auf die nächsten Anweisungen.